willkommen zum Moodle Selbstlernkurs. In diesem Video geht es um Themen oder Kachelformat. Bitte beachten Sie, dass ein Wechsel vom Kachelformat ins Themenformat den Verlust Ihrer Einstellung im Layout mit sich bringt. Das Themenformat. Das Themenformat ist voreingestellt und sieht immer recht ähnlich aus, da keine Farbeinstellungen vorgenommen werden können. Links finden Sie den Kursindex, mit dessen Hilfe Sie einfach im Kurs navigieren können. Sie können, wenn Sie Bearbeiten einschalten drücken, auch per Drag and Drop Inhalte einfacher in Ihrem Kurs bewegen. In der Mitte finden Sie die Titel der einzelnen Abschnitte, die ein- und aufgeklappt werden können. Rechts ist, wie in nahezu jedem Layout, die Blockleiste, die Sie selbst gestalten können, aber dazu später mehr. Das Kachelformat. Die einzelnen Abschnitte im Kachelformat werden mit Titel versehen und in Kacheln, die Bilder oder Icons zeigen, präsentiert. Zudem kann in diesem Format auch die Farbe des Kurses ausgewählt werden. Für eine bessere Übersichtlichkeit sollten die Aktivitäten der oberen Bereiche nicht in Unterkacheln angezeigt werden. Wie können Sie die Bilder für die einzelnen Kacheln festlegen? Legen Sie in Ihrem Kurs unter Einstellungen das Kachelformat fest. Zunächst werden die Kacheln mit einem voreingestellten Icon versehen. Drücken Sie auf Bearbeiten einschalten. Nun werden die Kacheln im Kartenformat angezeigt. Drücken Sie auf das voreingestellte Icon. Es werden Ihnen nun viele verschiedene Icons angezeigt. Vielleicht werden Sie hier schon für Ihren Kurs fündig. Wenn Sie jedoch eigene Bilder in den Kacheln haben wollen, drücken Sie auf Neues Foto hochladen. Ihnen wird nun diese Übersicht angezeigt, in die Sie per Drag-and-Drop oder indem Sie die Datei auswählen, Ihr Bild hochladen. Änderung speichern drücken und voila, Ihre Kachel ist illustriert.